Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt Genau Nach längerer Zeit sind wir wieder im Geschäft Und jetzt beginnen meine Ferien Das heißt, jetzt wird gesuchtet Ja Mann. okay äh, Aus Zeitgründen habe ich jetzt Die letzten zwei Tage oder vier Tage waren das jetzt sogar ähm, Zwei Wendays gemacht, damit es einfach schneller geht Aber jetzt sollte das doch eigentlich stimmen Plane ich mir das besser ein Und ja, wir folgen jetzt einfach mal dem Baby Okay, gut wie hieß der nochmal? Der, ne? Genau, der warst du. Wir folgen jetzt dem Baby, um herauszufinden, wo die Mutter und Schwester oder Tochter waren. Genau, Tochter. Und hinter mir ist ein Wolf, das ist nicht gut. Und hier sind überall Wölfe oder so, sehe ich gerade. Ja. Verschwindet. Tschüss. Ich will euch hier nicht sehen. Dankeschön. Ich will einfach nur der kleinen Der hinterher. Ist es ist doch so ein süßes Baby, da muss man einfach bleiben Genau. Wo gehen wir denn hin? Der? Wo willst du hin? Hier ins Haus? Anscheinend. Okay, dann gehen wir mal hier ins Haus rein. Eine Fischerhütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Ähm Was ist hier los? nach nebenan geht schon was suchst du hier fremder unsere hütte hat nichts zu bieten wir haben nichts wir wissen nichts ich suche jemanden zwei frauen die ehefrau und die tochter des blutigen barons hier war niemand herr wirklich kam hier keiner vorbei die tochter ist mittelgroß etwa 20 ihre mutter schlank etwa 40 gesehen die kam doch neulich in der nacht oder mama still junge äh, was ist mit der Frau passiert, die ihr war? Wen hast du gesehen? Kannst du sie beschreiben? Ja, ja, genau. Wir fangen ja für den Jungen. Das ist gut. Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Der Junge hat nichts gesehen, Herr. Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleiner, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht. Die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst. Sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert, ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Könnt ihr mir eigentlich mal sagen, warum jedes dreckige Kind in Witcher 3 von einer Frau gesprochen wird? Egal ob Junge oder Mädchen, alles wird von einer Frau gesprochen. Warum? Leute, könnt ihr nicht einfach Kinder holen und die einsprechen lassen, anstatt irgendwie 50-jährige Frauen machen zu lassen? Das ist das krasseste, was mich an diesem Spiel nervt. Einfach diese Mädchenstimmen bei den Jungen. Genau, okay. Was ist mit der Frau passiert, die hier war? Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist es besser als auf krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil, weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben es gewusst, aber keiner hat was gesagt. Wo ist die Frau des Barons? Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so... Ich habe in der alten Räucherei gewartet, mit Pferden. Kalt war es und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch, doch sie kamen nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet habe. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da habe ich es gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Ähm, erstmal was geschah dann? Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler. Als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann aus dem Wald dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald, unsere Pferde. Meins und Fräulein Tamaras erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Ähm, warum hast du ihnen geholfen? Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. Drei Monate zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren, versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet, kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Okay, und zu guter Letzt das Brandzeichen. Das ist wohl möglich das Wichtigste. Mal gucken. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Ähm, okay, danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Das meine ich mit Frauenstimme. Dafür gebe ich mein Bestes. Okay, ich spreche mit dem Baron über seine Familie, gut. Ist das Baby jetzt noch hier draußen? Das Baby ist noch hier draußen Hier trennen sich also unsere Wege Ich danke dir, der. Geh in Frieden Einfach Speedtag angeschaltet Okay, gut Stufe 5 Schick, schick Schick, schick Erstmal Plätze, ich suche dich Wo bist du? Da bist du, Plätze Ach ja, und äh, falls das Spiel bei euch ein bisschen rumhakt äh, Wegen dem Regen und allem Und Full HD und alles, alles Settings auf Ultra Tut mir leid ich hoffe, der Regen ist gleich wieder weg, weil das ist gerade ein bisschen sehr viel für meinen PC. Plus Aufnahme und alles. Ähm, erstmal... I? Nein. C? Ich habe keine Ahnung mehr, wie Charakter aufgeht. Ach ja. Ähm, Charakter. Wollten wir hier nicht irgendwas machen? Was waren das hier nochmal? Kampftraining? Nein. Nein. Äh, Nein. Die Sachen hier waren ziemlich gut. Oder? Erhöht. Klingen, angewendete Öle. Vergiften. Bomben, nein. Bei einer Vergiftung über Null über wird die Zeit automatisch verlangsamt, wenn der Gegner ein Konto einsetzt. Was sind denn das alles für Sachen? Ähm, ist die aktuelle Ich will das hier mal ausprobieren ist, kann, kann ich dann mehrere Zeichen hintereinander wirken Das will ich jetzt wissen Das werden wir wahrscheinlich heute noch erfahren Genau ähm So was machen wir als nächstes Erstmal die Quest durchlesen würde ich sagen Ähm, Was war das Familienangelegenheiten. Genau. Findet Tamara, die Tochter des Barons in Ochsenfurt. Das haben wir noch nicht. Ich sprich mit dem Baron über seine Familie auch noch nicht. Okay. Das ist eine Menge. Okay. Der Baron erwies sich als sehr Verhandlungspartner, der genau wusste, wie viel seine Informationen wert waren. Er erklärte sich bereit, Gerald von Siri zu erzählen, aber nur unter einer Bedingung. Gerald sollte erst seine Frau und Tochter finden. Die Frauen waren vor kurzer Zeit auf geheimnisvolle Art und Weise verschwunden und obwohl der Baron Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hatte, blieben sie verschwunden. Die Suche nach der Frau und der Tochter des Barons fühlte Gerald zum, Or zum örtlichen Weidler, einer Art Wahrsager und Volkszauberer, der wie Gerald richtig ahnte, über die G Geschehnisse vor, vor Ort gut informiert war. Und so erfuhr Gerald vom Weidler interessante Gerüchte. Angeblich sei der Baron ein Säufer und F Familientyrant. Und die jüngste Schwangerschaft seiner Frau soll in einer rätselhaften Fehlgeburt geendet haben. Die Weissagungen des Weitlers zeigten, dass sich der fehlgeborene Fötus, der gewiss ohne würdiges Begräbnis verscharrt worden war, in ein gefährliches Monster verwandelt hatte. In einen Fehlgeborenen. Diese Bestie war, war zwar mörderisch und verdorben, konnte... Ja doch... Könnte aber trotzdem nützlich sein. Wenn es gelänge, den Fluch zu brechen und das Monster in einen Törpelbold, einen freundlichen, gesonnenen Wächtergeist zu verwandeln, könnte dieser Gerald zur Frau und Tochter des Barons führen. Gerald war vor Zorn erfüllt, als er aufbrach, um den Baron zur Rede zu stellen. Er war bereit, die Wahrheit mit dem, Schw mit dem Schwert aus dem Mann herauszukitzeln, damit er ihm berichtete, was sich in jener schicksalhaften Nacht wirklich zugetragen hatte. Der Baron gestand, dass seine Frau nach einer ihrer häufigen Streitereien eine Fehlgeburt hatte, woraufhin sie und die Tochter aus Krähenfels geflohen waren. Er, er, er erklärte sich außerdem bereit, Gerald zu zeigen, wo er die Überreste des fehlgeborenen Kindes begraben hatte, begraben hatte. Als die Uhr Mitternacht schlug, machten sich beide Männer auf den Weg zum Grab des Fehlgeborenen. Ah... Als, als Geralt und der Baron die Grabstätte des ungeborenen Kindes erreichten, mussten sie nicht lange warten, bis der Fehlgeborene auftauchte. Die Bestie zischte, heulte und drohte, ihre ihrem monströse und gefährliche Form anzunehmen. Doch die beiden Männer beendeten das Namensritual, bevor es ihr gelang. Dann begruben sie die Kreatur einen alten Brauch folgend unter der Türschwelle, damit sie nach einiger Zeit als Töpelbold einem, ein Wächtergeist wiedergeboren wieder würde. Gerald hoffte, dass ihm dieses Wesen bei der Suche nach der Familie des Barons helfen könnte. Oh Gott, das ist so viel. Aber wir haben das meiste ja hier schon getan. Das ist jetzt wahrscheinlich das Letzte, was wir jetzt noch machen müssen. Äh, oder was jetzt als nächstes kommt. Die Frau und Tochter des Barons waren nicht ohne Hilfe vom Krenfels geflohen. Ein Fischer in der Nähe hatte ihnen geholfen. Gerald suchte die Hütte nach des Mannes auf und erfuhr, dass die beiden Frauen auf der Frucht vor einem auf der Frucht, genau auf der Flucht vor einem Monster angegriffen worden waren. Die Bestie hatte Annas Pferd in Stücke gerissen und sie dann in den Wald verschleppt. Dabei bereitete sich bereitete sich ein nee, bereitete einen Umstand, den der Fischer erwähnte, dem Hexer besonders Kopf zerbrechen. Anscheinend hatte Annas seltsame Zeichen. Hatte Anna seltsame Zeichen an den Händen gehabt, die einige Augenblicke lang brannten, bevor das Monster auftauchte. Woher stammten sie? Was bedeuteten sie? Was bedeuten sie? Entschuldigung, okay. Ähm, die Antwort kennt nur Anna. Doch die musste Gerald erst in Buckelsumpf finden, falls sie noch lebte. Tamara hatte es mit der Hilfe des Fischers bis nach Ochsenfurt geschafft, wo sie bei dessen Bruder untergekommen war. Okay, sehr viel Story, aber das wollte ich nur mal einmal lesen. Damit los, wir wieder raus, Äh Damit wir wieder komplett zurecht wissen Und jetzt fahren wir Auf der A45 Richtung äh, Richtung Krenfels Genau Okay das kann auch ein bisschen dauern Obwohl 300 ist jetzt Nicht die Welt aber Ähm ja Ich bin gespannt was der Baron uns dazu sagt Was wir gerade rausgefunden haben und entschuldigung, ich habe gerade wirklich 50 FPS. Eigentlich wollte ich das ja mit 60 FPS machen. Aber das sieht schon wieder sehr schlecht aus. Schade. Noch 200. Okay, wir machen gerade auch den... Halt dein Maul. Äh, wir machen auch gerade den kompletten Umweg, um dorthin zu kommen. Aber was macht man nicht alles für den Baron? Ja, ja. Okay, wir sind auch schon fast da. Gut. Wir sind jetzt schon in seinem... in Grenfels. Jetzt geht es einmal nach rechts. Ähm, Plätze, wo willst du lang? Und wir schreien auch alle schon wieder rum, als weiß ich nicht. Okay, dann reden wir noch zum Abschluss dieses Partes mit dem Baron. Ähm. Das, das ist groß hier, ne? Ich dachte, ich wäre schon lange da. Okay, jetzt. Okay, ich bin ruhig. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier. Zum Dank. Danke, Kumpel. Du hast mir den Arsch gerettet. Ich dachte schon, ich verbrenne. Danke, Kumpel. Du hast mir den Arsch gerettet. Ich dachte schon, ich verbrenne. Danke Kumpel. Oh cool. Der du hat ja viel zu tun gerettet. in seinem Job als äh, Redner, ich weiß ich, ich nicht. Ich an dem einen Tag hatte der bestimmt Halsschmerzen dann am Ende, wenn er so viel geredet hat. Exa, auf ein Wort, bitte. Glaube, also, sprechen wir mich alle an. Nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Delikt aus meinen Armeezeiten, verstehst du? Als Philipp, also der Baron und ich, unter themerischer Flagge gedient haben. Philipp. Ich habe eine Frage an dich. Äh, ja komm, was gibt's? Aber ich nehme keine Quest an, ich habe fünf. Ich muss die erst was alle machen. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? im Garten seit neuesten sitzt er stundenlang im Garten betrunken nein er cool. trinkt und isst nichts sitzt nur da okay dann muntern wir ihn mal wieder auf und sagen ihm wir haben die da immer noch nicht gefunden toll da ist er hi baron willst du deinen Kopf etwa noch mehr drehen okay ich rede jetzt mal mit dem hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten habe ich aus Nasair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen, wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten, in Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradies Drachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Es ist immer hart, wenn Angehörige sterben. Wir müssen über dann Familie reden. Ja, komm, erst mal ein bisschen Mitleid. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät, das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Wir müssen über deine Familie reden. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohl auf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Ähm, ich gehe zu ihr, kommt nicht in Frage. Warum denn nicht? Dann haben wir was zu tun. Komm, ich gehe zu ihr. Wir reden mal mit ihr. Aber das wird heute nichts mehr. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief? Ein Geleitbrief. Seit die Redania sich des Pontatals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut. Du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht, aber ich bin ja auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ziri sagst, wie vereinbart. Na gut. Ein Mann, ein Wort. Während Ziri's Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern.